Leute, Willkommen zurück zu Call of Duty Ghosts. Wir spielen weiter als Ghost persönlich. Der legendäre Gruppe Ghosts, die gejagt werden jetzt. Wir sind Elias, Oder Elias. Ach so, ich war zu nah dran. <lacht> Whoops. So laden wir kurz nach. Ich bleib aber bei der noch momentan und wir gehen hier rein. Rock Bones, das ist Rock hier. Guck mal. Können dann für zu töten, dann ist Feierabend, ne? Haben die Ich darf noch, ich schieß noch nicht. Jetzt wurden sie angegriffen, jetzt kann ich loslegen. Der spult ein bisschen, ne? Ach, der hat ein Beton-Ding zwischen den Reifen. Das. Ja, den kann man nichts mehr machen. Ich glaube, der kann aufräumen, Kollege. Hi, du siehst sehr jung aus. Da ist mehr als einer. Ah, von diesem Panzerbank. Ja, da ist noch einer. Ich wollte eigentlich die andere zurückwerfen, ich meine noch zusätzlich werfen. Aber ist okay. Dann... Machen wir es halt nochmal. Von mir aus. Sorry, Kollege, ich wollte dich nicht leben lassen. Weil, also, das ist jetzt wieder. Ich habe das bei Black Ops 2 schon gesagt. Ich finde es nicht okay, wenn man die Leute so schwer verwundet und danach einfach liegen lässt. Weil man, also wenn sie eine Überlebenschance haben, ja, wenn man ihn nur ins Bein geschossen hat, also in Anführungszeichen nur ins Bein geschossen hat. Und wenn man weiß, der Typ ist so schwer verwundet, er lebt vielleicht noch zwei Minuten, dann gibt ihm den Gnadenschuss. Also das ist ja... Wenn es schon Krieg sein muss, dann wenigstens... Seid halt menschlich. Auch wenn Krieg unmenschlich ist, ich weiß. wenn man jemanden schon so weit hat, dass er eh schon tot ist, dann macht man das nicht. Ist das scripted, oder war ich zu langsam? Ich glaube, das war scripted. Ach, scheiße. Das war ein scripted Event. Ja, ja, ich bin dran, ich bin dran. Ich frage mich, ob oben das Gebäude noch äh, geflutet wird, weil irgendwann hat ja der Staudamm genug Wasser herausgelassen, um es äh, eben zu lassen. Rock ist wirklich wie Besessen, scheiße. Ich habe das Gefühl, bis jetzt läuft es gar nicht schlecht im Normalmodus. Bin ich zufrieden? Zufrieden? Bin ich happy damit? Boah, wow, fuck, fuck, fuck. Das ist nicht unser Gebäude zu. Doch ist unser Gebäude. Alter. Wenn man da in so einen Stahlträger reinkommt, ist einfach mal fertig. Da machst du einfach gar nichts mehr. Hüpf, hüpf. Ah, das war klar. Okay. Gut, dass in Wasser kommen wir nicht einfach so raus. Der tut weh. Scheiße. jetzt geht's wohl nur noch uns, Bruder. Das hilft Weigere ich mich jetzt, ihm zu helfen und werde deswegen Feind? Ups. Ich dachte, das wäre... Das reicht schon. Na gut, das heißt, ich gehe da unten durch und dann rechts weiter muss noch einen ausschalten.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 Nein, nein, nein, nein, nein. Was haben wir hier? Waffen. Er gibt immer so auf den Zeichen, auf den Zeichen, nur damit ich reinrenne und dann nicht. Wie so ein und Bison so Holo. Ich nehme das Holo. Ich mag das Holo-Visier, ich finde das cool. Ich habe jetzt zwar dreimal die Bison zur Auswahl. Einmal mit ARCOG und einmal mit Holo, aber ich mag das Holo-Visier. Das äh, ARCOG ist übrigens das hier. Gidis. Oh, Rotpunkt, na klar. Dasselbe wie das äh, Holo-Visier fast. Ja, scheiße, wir kommen. da oben irgendwo. Ach so, da oben schießt er. Das ist der High Ground Vorteil, den er jetzt gehabt hat tatsächlich? Weil ich habe ihn gar nicht erst gesehen, aus der Deckung raus. Er hat auch einen High Ground da oben. Verreck, verreck, verreck. Kurz warten, kurz ein bisschen heilen lassen und los. Aber ich habe schon eine Fahrt. Cool. Eine Fahrt und ein Bison. Ja, okay. Gelangen Sie ins Hotel. Ja, eben. Ich sterbe ein paar Mal, aber das ist okay. Ja. So. Da oben ist noch irgendwo einer. ist noch einer. Mehr als einer sogar. Ich finde, es ist ein sehr komisches Magazin. Das vorne eingelegt wird. Da muss ich jetzt raus. Ich glaub, ich muss raus. Ah ja, guck mal, hier ist Rock. Das Rock wieder... Ich orientiere mich komplett an dem jetzt gerade. An seinem Namenstag, den ich ab und zu sehe. Von hinten werde ich beschossen. Da hinten ist doch niemand. Das Rock, okay. Ich sag seinen Namen viel zu oft. Da oben, da oben. Die habe ich gesucht. Und zwar einen. Granate. Ich war noch so weit weg und die waren da. Ah, come on. Ah, okay. Oben ist wieder einer, den hole ich mir direkt. Bin ich ein bisschen gespannt wegen diesem Rock, aber... Also klar, äh, Rock hat sich ja doch das... Ich sag, mich oft, zu oft. Aber ist ja egal. Äh, der hat sich ja auch das Odin-System losgelassen. Ich glaube, darauf können wir jetzt schon mal schließen, so ziemlich. Der hat diesen ganzen Krieg angezettelt. Würde ich jetzt einfach mal so... Mit diesem ganzen böse Junge-Kacke, die so abgeht in diesen Spielen, würde ich sagen, er hat entweder aktiv die Bombe gezündet oder das Odin-System. Oder dazu beigetragen, dass jemand anderes findet, Ja, Odin ist eine gute Idee, damit er Ghost jagen kann. Eine andere Option gibt es fast nicht in solchen Spielen. Oder so also von der Story-Komplexität dieser Spiele bis jetzt würde ich so darauf schließen, dass es eines dieser zwei Plots sein wird, den sie dann richtig dramatisch darstellen werden, was ja auch ziemlich cool ist, weil eine Story gut zu erzählen ist ja wichtig, auch wenn es nicht jetzt so der ultimative Plot des Jahrhunderts ist. Das ist einfach mal so. Ich würde sagen, dass wird in diese Richtung gehen. Achso, ich habe noch. Ich habe jetzt Bison Muni wieder. Ja, sogar genug Muni. Cool. Bis trotzdem noch ein bisschen mit der. Ich dachte es ist wieder wie bei Black Ops, dass man eine Option hat. Aber nee, ich muss schießen. Cool. Da gibt es auch wieder nur eine richtige Frame wahrscheinlich. Der hat auf mich, weil ich den getötet habe, oder was? So du musst. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Ihn los und rettete die anderen was ist mit ihm passiert wir haben seine leiche wochenlang gesucht dann wurden wir abgezogen und er als vermisst gemeldet aber wieso jagt der ghost die Föderation hat ihn gefunden und wenn sie ihn umdrehen konnten dann schaffen sie das mit jedem und ein ghost hört erst auf wenn seine mission beendet ist findet ihn bevor er uns findet Genau. In Caracas ist ein Mann, der weiß, wo er schläft. Victor Ramos. Er leitet die Forschung für die Föderation. Nur wenige Männer sind Rocks Freunde. Ramos ist einer von ihnen. Für Rock müssen wir zurück nach Caracas, wo alles begann. Wie kann ich den bestätigen? Achso. Moment, komm, geh auf die Seite, Alter. Nicht Der nicht. Sie die Direkt nochmal, komm. Nope, keine Sniper dabei. Das ist ja Hash. Werfe auspacken, falsche Eva prüfen. Die Seile vorbereiten. Das ist dann wohl mein Job. Ah, ne, Moment, mein Job ist hier mitzumachen. Ich finde die ps 4 controller angenehmer im ich allgemein irgendwie. So von der Vielleicht ist es Gewohnheit unterdessen, und aber... War das nicht so... Ach Habe ich einen Schalldämpfer drauf, in dem Fall? Auf Nein. Ich lade einfach direkt jedes Mal nach. windet. Ah, die haben gecheckt, was abgeht. Sobald das sagt. Ah, deswegen geht's nicht weiter. Es Ist nicht so das schönste Kreis? Aber wenigstens haben Sie das Detail gemacht, dass da nicht dreimal dasselbe splitter oder zweimal dasselbe Splitter-Effekt entsteht. Das ist schon. Das sind kleine Details und die finde ich dann doch wieder okay. Weil, wenn jetzt einfach dreimal derselbe Kreis hinkopiert würden, worden wäre mit den Rissen und alles, das wäre doch scheiße gewesen. Ganz ehrlich. Das sind so Details, die hätte man. Also, die hat man dann ja auch reingefügt. Kleinigkeiten, aber. Nehmen Sie den VIP gefangen, speisen Sie den Virus ins Stromnetz. Das macht er ja gerade. Oder ich. Anscheinend. Mach schon, mach schon, mach schon, mach schon, Zieht es durch. Versteck dich Ah, Okay, vamos. No das más problemas. No problema, pero sé Y con Zum Glück hat der Wind das Seil ja nicht weggenommen, hä? Hm? Stell dir vor, das wäre jetzt irgendwo so da drüben an der Fassade rumge äh, rumgeschwungen, geschwungen wegen dem Wind. Mach das. Nice! Denkt dran, wir müssen die Aufzüge ausschalten, damit er nicht abhauen kann. Hab die Hauptaufzüge im Westflügel. Wir treffen uns, um die anderen Aufzüge auszuschalten, mir nach. Ich weiß nicht, welche die ai 2 war, aber ich wohl... ich finde. Das ist eine saubere Waffe. Wobei mit The Vector bin ich eigentlich recht zufrieden bis jetzt. Darf ich? Wollen wir die alle? Oder erledigen? Eins noch? Gut, cool, er hat eins, einen hat er. Jetzt weiter? Wo? Hängt ein Minion? Nein. Bin ich zu weit gelaufen? Ah, hier. Hallo. Also Stroboskop wäre vielleicht noch eine Idee gewesen, dass man dir das vorhin sagt. Und nicht erst, wenn ich drin bin. Ja. Das Stroboskop ist gemein. Also für mich ist es jetzt eine Lichtquelle aber normal. Das ist echt gemein, weil man kann sich nicht in die Dunkelheit gewinnen. Nicht. jetzt? Oh, ich kann keine Rave party haben. Alles klar, ich bin fast im Kontrollraum. Noch mehr Feuerwerk? Hilfst du, Hash. Ich klinke die Seile ein. Okay, das ist Hash. Scheint den Strom der Aufzüge aus. Wir haben Gesellschaft. Haben wir. Wieso liegt hier einfach eine random Waffe rum? Ich sehe gar nichts von Gesellschaft. Nein. Egal. Okay, jetzt habe ich es gesehen unten links. dran. Merkt man vielleicht nicht, aber ich laufe. Okay, gerade 30 Minuten, ich ziehe noch ein bisschen weiter. Ja, okay, auf normal darf ich nicht einfach reinstürmen, ich weiß. <lacht> Eigentlich wollte ich ja das machen. Los. Nachladen. Da hinten. In dem Fall. Da liegt das Seil. Ja, die können jetzt einfach das Seil durchschneiden, ne? Das ist dir klar. Als ob ich das überlebe. Aber den, den Erfolg will ich jetzt lösen. Fangen Sie einen Fotokopierer mit. Okay, irgendwann mal geht es einen, der schläft. Ich glaube, den habe ich verpasst. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch schläft. Achso, mit X. Ich probiere gerade mich abzusagen. übrigens, nur das Info. Ich habe jetzt sehr lange X gedrückt, bis irgendwas passiert ist. Wurde ich getroffen von der Granate, oder? Nein. Nee. Ich wurde dann einfach so getötet. Komm, dann mache ich eine Granate. Wenn ihr das so toll findet. Ich hol mir den Highground hier. Ich finde den Highground eigentlich super. Könnt ihr bitte weggehen? Finde ich echt cool von euch, wenn ihr mich alleine... Hast du Handschellen dabei? Uh, ein ganz wilder. Da drüben ist einer. Genau da. Kann ich da... Kann da runterfallen. Muss ich aufpassen. Das ist ja immer so eine Geschichte mit mir. Der hätte nicht überlebt, also keine Chance, Jungs. Und, Metz Sicherheitshalber. Ich bin ehrlich, ich kenne die Statistik nicht, wie viel Frauenanteil COD hat, aber wir, wir, wir sprechen mal beides an, Sicherheitshalber. Geil, dass der jetzt jedes Mal stirbt vor mir, wenn ich hier respawne. So, ich lade mal kurz beides nach. Ich glaube, das war komplett daneben. Und der macht es einfach die Tür auf gleich. Ah, die Tür. Okay. Hi. War ja klar. Wo? Achso. Kann der ich? Soll ich? Ich kann ihn töten. Cool. Ich würde es mal spielen. Wir fahren in die nächste Folge. Jetzt wird es langsam wirklich Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf euch hat gefallen. Wir sehen uns Folge auch wieder. Mein Name ist der alias Puppen mit Zucker. Cheerio!